Also, wir sind heute bei dem Thema, wie funktionieren Templates, wie funktionieren solche Systeme ähm, in CMS-Systemen. Und ich fange mal ein bisschen weiter vorher an, was eigentlich ein CMS machen sollte. Weil ein CMS unserer Meinung nach sollte, also macht jedenfalls, verwaltet irgendwie Texte, Medien, Assets in irgendeiner Form, dies Ganze dann versucht darzustellen. Ähm, ich habe mal ein paar Beispiele, ein paar Texte genommen, ein paar Bilder. Wie funktioniert sowas in Typo 3? Also, ich habe weiterhin meine Elemente. Ich habe eine Datenbank und alles, was sinnvoll in eine Datenbank gepackt werden kann, packt Typo3 eine Datenbank. Ähm, alles, was Medien sind, Assets sind, kann Typo3 schön auf eine Festplatte oder irgendwo im Pfeilsystem ablegen. Das klappt wunderbar. Was typo auch kann, ist solche Sachen in der Cloud speichern. Mit dem File-App-Section-Layer kann ich solche Sachen quasi überall ablegen, wohin ich einen Connector schaffen kann. Aktuell sind solche Sachen wie Amazon AWS oder Dropbox möglich. Für einen Redakteur ist das sowas natürlich toll. Der kann zu Hause in Satz-PDF-Dateien einfach seine Dropbox schieben und schon habe ich die im CMS vorliegen. Also liegen solche Sachen vielleicht irgendwo in der Cloud Storage, können dort entsprechend benutzt werden. Ich habe ein bisschen ausgeholt, um das Ganze mal technisch aufzusortieren. Jetzt kommen wir noch mal auf das Thema, wie kriege ich diese Daten denn jetzt raus auf die Webseite. Und da alle, die sich schon mal mit TYPO3 be äh, beschäftigt haben, wissen, das buh das ist das typo ähm, Wofür muss ich noch mal -Sprache lernen, um das Ganze rauszubringen? Ist gar nicht so schlimm, wie man meint und heutzutage wird es eigentlich fast gar nicht mehr gebraucht. Ähm, das, was da steht an Code, am besten einfach mal vergessen. Ähm, es gibt andere Möglichkeiten. Wir nehmen noch mal das Schaubild von gerade ähm, und dann habe ich eine, in der Regel mache ich Webseiten, also habe ich ein HTML-Template. Das HTML-Template macht jemand, der sich richtig gut mit HTML auskennt und da sind dann bestimmte Bereiche drin, die ich benutzen kann, die gefüllt werden sollen mit Inhalten. Dann kann man, diese, diese Template-Technik, gibt es mittlerweile vier verschiedene Arten, solche Templates zu erstellen in TYPO3. Ich kann ganz normal eine HTML-Seite nehmen und dann sogar visuell sagen, okay, von diesem und diesem Bereich, da soll später ein Menü hin, in dem und dem Bereich soll Inhalte rein, und das Ganze wird entsprechend zusammengestückt. Dafür brauche ich kein Typoscript, das kann ich alles mit templar -Voiler sofort machen. Ich kann aber genauso gut hingehen und eine Webseite mit Markern machen, wo ich die Sachen markiere und dann das Ganze über Typoscript definieren, oder ich kann sogar über Typoscript wieder bestimmte HTML-Bereiche nehmen. Ich nehme jetzt mal hier die, das Beispiel ähm, mit Typoscript, wie das Ganze funktioniert. Das ist hier mein Zahnrad, das Ganze zusammensteckt. Ich die Datenbank, das Typoskript holt sich die Daten aus der Datenbank, aus dem Filesystem, nimmt das Template und erstellt mir eine Typo-3-Seite, eine HTML-Seite, eine In Seite mit den Inhalten, die ich erstellt habe. Das ist so das Schaubild, wie das Ganze funktionieren sollte. Ich kann aber auf der Seite selbst dann zum Beispiel wählen, was für ein Template ich haben möchte. Also ich kann sagen, ich habe jetzt hier eine zweispaltige Seite, eine dreispaltige Seite, eine Sp Seite mit oben und unten Kopf. Das ist alles davon abhängig, wie gut mir das HTML zugeliefert ist, welche Möglichkeiten das HTML liefert. Das ist jetzt nichts, was abhängig ist vom CMS-System. Jetzt habe ich hier so eine Technologie, die mir eine HTML-Webseite erstellen kann. Mit dieser Technologie kann ich auch noch andere Sachen machen. Also ich kann prinzipiell alles, was in irgendeiner Form ein Textdokument ist, erstellen. Eine reine Textseite für die Leute, die noch einen textbasierten Browser benutzen, zum Beispiel. Ich könnte hingehen und erkennen, was für ein Gerät hat der Nutzer denn und ihm dort eine spezielle Webseite erstellen. Das wäre so eine Technologie von letztem Jahr, da hätte man das gemacht. Oder ich kann sogar hingehen und PDF-Seiten, PDFs generieren. Das ist nichts anderes als ein Textdokument, ein XML-Dokument. Das kann ich auch mit Markern versehen und entsprechend generieren. Ja, was weiß ich, JSON-Dateien kann ich genauso generieren, wenn ich die für irgendwelche externen Systeme benutze. Das ist alles etwas, was out of the box von Typo3 kommt und ich kann die gleiche Inhaltsseite, also der Redakteur hat gesagt, da ist ein Text, ein Bild, einfach in verschiedenen Formaten rausgeben, um sie für verschiedene Systeme benutzen kann. Ich hatte vorhin die Sache gesagt, ich könnte mich sogar an das Device hängen. Also ich könnte sagen, ich habe einen bestimmten Template-Satz, den ich für einen Mac nutze, einen bestimmten Template-Satz, den ich für einen Windows-PC nutze, einen bestimmten Satz, den ich für ein Handy nutze, einen bestimmten Satz, den ich benutze für ein ähm, iPad. Ähm, aber heutzutage macht man das ganze Jahr mit responsive Webdesign. Das heißt, man hat quasi nur noch eine Webseite und das HTML ist so kodiert, dass es automatisch ähm, sich an die entsprechenden Layouts anpasst. Und das ist jetzt mal so ein Beispiel. Das zeigen wir hier drüben am Stand. Das ist unser Introduction Package. Das ist in HTML responsive programmiert. Und wenn man sich das anguckt und die verschiedenen Systeme sich anguckt, passt sich die Webseite entsprechend immer automatisch dem Gerät an, was ich da habe. Das ist jetzt mal ein Hochkant-Telefon. Wir haben die einfach mal so ein bisschen durchgegangen, welche das gibt. Das ist jetzt immer ein Android-System und sogar mal hier geguckt, wie sowas auf dem Gerät in echt aussieht. Also die Webseite selbst, nicht mehr das Template, passt sich auf das Ausgabegerät automatisch an mit dem Thema Responsive Web. Ähm... Wenn man das genauer sehen möchte, gerne rüberkommen. Das ist ganz spannend, wie das funktioniert. Dann haben wir das Thema heute Barrierefreiheit. Barrierefreiheit hat viel damit zu tun, dass Inhalte entsprechend strukturiert abgelegt werden. Das hatten wir vorhin schon mal erklärt, dass die Sachen entsprechend strukturiert gemacht werden. Und dass man dann dafür sorgt, dass die Sachen entsprechend in dem HTML-Code ausgezeichnet werden. Das ist natürlich auch ein Thema an den Designer, dass er HTML-fähiges äh, barrierefähiges HTML erstellt und damit hat man eigentlich alles soweit vorbereitet, dass man es entsprechend ausgeben kann. Dritte Thema heute war die Integration in soziale Medien, Facebook, Twitter. Ähm, eine direkte Verbindung zu Facebook kann Typo3 von Haus aus nicht, wenn ich es mir standardmäßig installiere, aber Typo3 hat mittlerweile irgendwie was um mehr als 6000 Extensions, die ich nutzen kann und da habe ich gestern einfach mal geguckt, was gibt es denn da? Ich habe einfach mal Facebook bei der Extension-Liste eingegeben und habe gesehen, och, eigentlich alles, was ich mit Facebook machen kann, kann ich. Ich kann Likes ganz einfach in die Webseite einbinden, wenn ich Comments zu einer Webseite haben möchte. Sofort da. Das heißt, ich installiere eine Extension, mache das Inhaltselement auf die Seite und schon funktioniert das. Ich kann die ganze Graph-API nutzen. Das ist halt die technische Zusammensteuerung von Facebook. Ich kann mich sogar mit meinem Facebook-Account im Frontend von Typo 3 einloggen. Das ist sofort dabei, das geht. Ich kann mir die Sachen anzeigen lassen, RSS-Feeds. Insgesamt gibt es da 42 Extensions, die installiere ich, die funktionieren sofort. Ich habe alles, was ich mit Facebook heute machen möchte, sofort drin. Thema Twitter war ähnlich, gibt es 41 Extensions und alles, was ich mit Twitter machen möchte, Tweets anzeigen, Tweets filtern, RSS-Feeds draus generieren. Eine Authentifizierung gegen Twitter kann ich genauso gut machen und funktioniert, wie gerade eben beschrieben, ich installiere eine Extension, binde das auf der Seite ein und schon habe ich es entsprechend drin. Also diese Sachen bringt TYPO3 über Extensions entsprechend mit und kann das Ganze nutzen. Wenn es dazu jetzt noch mehr Fragen gibt, dann am besten kurz am Stand vorbeikommen, da können wir noch ein bisschen erklären oder einfach auf eine der TYPO3-Konferenzen, Camps, Usergroups vorbeikommen. Wenn man da auf unsere Webseite geht, sieht man da eine riesige Liste von äh, Veranstaltungen überall und man kann sich überall entsprechend informieren. Dankeschön. Ja, vielen Dank Ingo.